Oh, jetzt gibt es eine Wildwasserstrecke hier. Schade, jetzt habt ihr was verpasst. Ich bin außen durchgefallen, gefallen. Weil diese plastik sind ja so wackelig. Und jetzt wollte ich hinten aus dem Rucksack was holen hier in der Schleuse, bevor ich weiterfahre. Und prompt tippt er um. In der Sonne war es richtig schön warm, da habe ich mich jetzt eine Stunde gesund und inzwischen sind die Klamotten getrocknet. Alles gut. Meine zweite Kamera habe ich nur eingebüßt, die ist in der Schleuse untergegangen. So kalt war es noch nie, ich bin noch mal schnell rein, habe noch mal schnell, kurz getaucht, habe schon aber nicht mehr gesehen. Und um länger so zu suchen, vielleicht hat die auch schon rausgespült, weil hinter mir sind dann gleich welche in die Schleuse. Während ich mich noch stanzierte. Ich mich ein bisschen ärgert dass die Aufnahmen. Ich hatte gestern den Sonnenuntergang nochmal fotografiert oder gefilmt. Was jetzt hier mit der Kamera, weil ich da gestern gefilmt hatte, dass der Sonnenuntergang hat mich so geschickt. Da war der Atme schon runter vom, vom Gimbel und der kippte immer ab. Ich habe es zu spät gemerkt. Übrigens, mein Telefon hat überlebt. Das hatte vorhin dann noch gemeckert, dass die USB-Buchse nass waren. Aber die ist wieder trocken, Fehler ist weg. Glück gehabt. <lacht> hab aber jetzt ungeplant, ich lege nach Schlepptisch wieder vor. Hier geht der Wanderweg lang und gleich hier links, sieht man schlecht im Bild, ist die Spree. Da ist vom Boot überhaupt nicht sehen, ob hier eine Straße oder Wanderweg lang geht. Da ist man total in der Wildnis. In Schleppzig gibt es eine Brauerei. Da wollte ich mich vorhin in den Biergarten setzen. Da wollten sie mir nicht mehr zu essen geben. Die Kellnerin sagte nur noch drinnen. Na gut, bin ich rein. Total leere Gaststube. Aber nicht irgendwie schön gemütlich, sondern so ein bisschen weiße Tischdecken, so ein bisschen schicki Gewollt, aber ist nie überhaupt nicht gemütlich. Ist. Da bin ich natürlich dann wieder gegangen und da bin ich jetzt so in so einem kleinen, kleinen Pension und Gaststätte gelandet. Das war ganz lecker. Habe ich Leberberliner Berliner Ort gegessen mit Kartoffelschnee. Leberberliner Berliner Ort, ich weiß nicht, ist das so oder ist das eine ganz komische Besonderheit? Der schmeckt der und zwei, also das muss ich, muss ich loben. Aber ich fühlte mich etwas an eine weiter erinnert. Da war so ein... So ein ...platschbraunes Zeug. <lacht> Ziemlich weich, kleinere Stücke und zum Teil schon ein bisschen, ein bisschen alles... ...wie zermatscht. Aber... Einwandfrei geschmeckt, also das war geil, sehr lustig, ausblicklich. Den cash habe ich übrigens jetzt gar nicht erst geguckt, weil ich hatte vorhin in die Loks geguckt. Die letzten, zuletzt wurde offiziell gelockt am, im Januar irgendwann. Und die letzten vier, fünf Loks, das waren alles nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Also, ist der wahrscheinlich auch gar nicht da. So, und jetzt sind wir gleich am Auto. Ich sage dann schon mal Gute Nacht. Die kommen muss dann ans Ladegerät. Und Tschüss. Der Flohmarkt war ganz interessant, weil die auch hier viel, viel Landwirtschaftszeug oder von alten Bauern sowas im Angebot hatten. Dreschflegel und so Zeug bestanden wo alte Trecker da vorne drum. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Video noch gesehen hast, weil ich bin mit der Kamera, wollte ich nie umrennen. Was so viel hatten Hobel. Ich weiß nicht, ob die hier alle gehobelt haben wie und. Ohren. Ich fand es jedenfalls interessant und vor allem habe ich, hab ich hier mal was schießen können, weil ich brauche. Ohne, ohne zu wissen, dass ich was brauchte. Beziehungsweise denkt man ja eigentlich nie dran, ein paar neue Gläser brauchst du. Denkst du spätestens dann dran, wenn du mal ein Whisky trinkst. Jetzt sah ja, ich die Dinger dort stehen, die sahen gut aus und da dachte ich, die nimmst du mit, wenn sie, wenn sie preis, preislich okay wären. 2 Euro für drei schöne Gläser, das ist doch mehr als geschenkt eigentlich.